Hallo meine Puppenfreunde und Pokinnen zur weiteren Folge von Game Watch Gallery. Heute machen wir den dritten Teil. Wir haben letzten beiden mal den ersten und den zweiten Teil gemacht. Und jetzt machen wir den dritten Teil. Macht ja Sinn, irgendwie, ne? Nach zwei kommen dann glaube ich drei, ja. Äh, wie auch immer. Ähm. Ich habe mir ganz kurz das Spiel noch angeguckt, so wie beim anderen Malen hat auch. Äh, damit ich so wenig weiß, wie das mehr oder weniger so in etwa funktioniert, die Spiele und wie das alles hier etwa funktioniert. Wir haben hier die View Gallery, Collector Stars to see Gallery, ja bla oh, das habe ich, hab ich mir noch nicht angeguckt äh, aber ich glaube, das ist ja genauso wie beim zweiten Teil, dass ich eh nicht verstehe Ja, ich verstehe es eh nicht Äh, oder? Mystic? Kann man hier was mit Musik machen? Nö, ich check das nicht, dann könnt ihr mir ja gerne reinschreiben, wie das funktioniert mit den ganzen... Keine Ahnung, mit den ganzen Galleries halt Ich check das bei den ganzen Teilen halt nicht ganz... Aber bald werde ich es auf jeden Fall checken, denn, äh, ich kann es jetzt auch offiziell mal sagen. Offiziell. Weil jetzt habe ich mich auf jeden Fall entschieden. Ich habe Bock, wenn ich dann nach diesem Teil den Advanced-Teil durchgezockt habe. Also nach diesem Teil werde ich irgendwann mal den Advanced-Teil noch zocken. Und danach werde ich Livestreams machen, die dann kleine Videos packen. Und für euch in die Playlist packen oder halt hier irgendwo am Ende des Videos verlinken. Und da werde ich euch die, den restlichen Content der ganzen Spiele zeigen, ja? Dass ihr da wieder Bescheid wisst, weil heute, wenn wir uns so Play Playgame sehen, hier für pause the game und turn off the power, you'll see start the game. Oh, cool. uh, das ist cool. Äh, das wusste ich nicht. Auf jeden Fall, seht ihr hier, es gibt ein neues Menü und es gibt hier 1, 2, 3, 4, 5 Minigaps. Es gibt es auch einen Pfeil und das wiederholt sich einfach halt immer wieder. Und wenn ich jetzt zum Pfeil gehe, sind das hier alle äh, freischaltbaren Minigaps. Es sind so viele. Deshalb macht es vor allem bei dem Teil wahrscheinlich auch im nächsten, denke ich mal, richtig Sinn. Oder sehr sind, dass ich das halt noch in dem Bonus-Video so packe. Bestenfalls würde es jetzt alles packen, hier reinpacken, aber geht halt nicht. Also ja, lasst mich, okay? Dann wenn ich stehen bleibe, dann kommt so ein Stern. ich schon gesehen. So, und wie gesagt, werden werde heute diese fünf Minigames äh, zocken in der neuen und in der alten äh, Modern Version und Class Version. Yo boy Und ähm, fangen an, natürlich ganz klassisch mit dem ersten mit Egg. Einfach nur Egg, einfach nur Ei. Und so, wenn wir jetzt hier warten, dann gehen die Lakitos weg und dann haben wir da Sterne und dann sehen wir Mario und Yoshi. Oops. Yoshi sieht, äh, nicht komisch aus. Äh, ja, lassen wir das. <lacht> so. Move the character in the middle so he can eat the food, roading towards him. Uh, from both sides. Don't drop any. Okay. Ah, ja, äh das sieht nicht anders aus und was ich gerade sagen wollte aber ich war gerade ein wenig verwirrt sorry ähm, es gibt jetzt äh, tipps wenn man jetzt auf so ein minigame drauf geht, dann kriegt man sofort tipps na gut kein tipp aber so eine kurze beschreibung so eine ganz kurze beschreibung wie das spiel funktioniert immerhin eine bessere beschreibung als den neuen so Mario Party Games aber was ist das ist jetzt erstmal ähm, modern Version zeige ich euch erstmal denn das hier erinnert ein wenig an das eine minigame was wir ich glaube Game Watch Gallery 1, glaube ich, hatte. War das richtig? Wow, wow, den darf ich nicht essen? Okay. Und zwar mussten wir da ja solche Brücken bauen. Oder halt Brücken halt hochlassen. Also, also halt festhalten, was auch immer. Verdammt. Und das hier soll natürlich... Ach, komm, bring mich um. Das hier soll natürlich an Yoshis Cookie erinnern. Das ist nämlich auch so eine Art Tetris-Clo, oder so ein Puzzlespiel von Mario und Yoshi. Doch, ich gab sogar NIS, oder was essen? jetzt? Ich bin mir nicht sicher. Habe ich auf jeden Fall immer mal angezockt. Aber noch nie aufgenommen. Könnte ich mal machen. Hm? Auf jeden Fall, ähm, müssen wir hier mit Yoshi die ganzen Kekse essen, bevor sie auf den Boden kommen. Weil wenn Essen auf den Boden kommt, dann, dann ist es nicht so gut, ja. Wir wollen ja keine Kekse auf dem dreckigen Steinboden essen. Von daher... Aber Yoshis Tritt ist es trotzdem alles, deshalb müssen wir das vermeiden. Und die Bonbombs, die werden wir natürlich nicht essen. Keine Ahnung, warum machen wir uns zu geschmeißt. Aber das ist ja jetzt nicht das Ding hier. Sondern das Ding ist, dass ich das jetzt hier mal hinbekomme. Oh, schon ganz gut. Schon mal runter. Ich habe auch vorhin so mich äh, getestet und ich war auch mega gut, weil. Wow. Zwei Bonbons auf einmal. Aha, okay. Weiter geht's. Man für jedes Minispiel Spiel immer drei Leben. So wie immer eigentlich. Es sind halt drei Versuche. Manchmal gibt es auch One-Ups in jedem Minigame, glaube ich. Zumindest ist es in den meisten Minigames so. Wow, habt ihr gesehen? Der war fast der wollte schon schwarz werden. Warum auch immer. Das, wow, das schon wieder. Hä? Na, verdammt. Aber ich hätte ihn nicht gegessen. Trotzdem zählt das als Miss. Wir nicht gegessen haben so da haben wir ein Run-up bekommen heißt unser Fehler wurde behoben wir haben sogar jetzt schon die 200 Punkte das ist krass ja, ab ich habe halt über die anderen äh, Speicherstände von den letzten beiden Episoden von diesen was auch immer nicht mehr die, die selbst halt nicht mehr wir sind auf einem PC und du bist ja bescheid denn, von Game 2 zwei äh, Game Game 2 glaube ich kann ich das sogar noch haben? Bin mir aber nicht sicher. Aber auf jeden Fall, äh, wenn ich das hier von diesem abspeichern... Äh. Aber vom ersten habe ich auf jeden Fall nicht mehr. Das kann ich so sagen. Zumindest jetzt nicht mehr. Aber ist auch nicht so schlimm, der erste Teil ist eh der kürzeste von allen. Oh. Ich werde äh, in der Playlist alle dieser Folgen hier verlinken soll. Ich muss ja mal aufhören, ich bin zu so krass gerade im Minigame. Also ich gebe natürlich mein Bestes äh, ohne Safe Sets. Ich werde vielleicht auch in den Streams was auch immer Safe sits machen. Ah Gosh. Eigentlich habe ich den getroffen, aber war zu langsam anscheinend. Ich spiele bei der Mal mit Tastatur, weil ich es besser finde mit Tastatur zu spielen als mit. Äh... Oh, jetzt bin ich... Okay, jetzt fail ich. Als mit Controller. Keine Ahnung, ich bin mit Tastatur einfach schneller mit den ganzen File-Tasten zu drücken als mit dem Controller. Und zu benutzen. Klar. Da kann man das vielleicht hören. Aber das ist mir jetzt auch egal. Die ungefähr. So, was mich. Komm, packen wir die 500 noch, dann bin ich zufrieden. 500 wäre doch geil. Ich bin ja voll gut im Game. Mhm. Weil sich Ben, ob sie nach Sache halt sehr auf diese Folge gefreut hat, würde mich mal interessieren, Ben. Oder als halt auch andere Leute. Wie gut seid ihr in dem Spiel? Wie weit seid ihr so mit euren Highscores gekommen? Wow. Wow. Hui, hui. Ach, jetzt habe ich voll nur so tun. Uff, sorry, Yoshi. Ich wollte dich nicht im lassen. Na ja, egal. Hier ist jetzt zumindest schneller vorbei. Na, na, na, na. Warum war eigentlich einen blauen Yoshi. Warum nicht ein grün? Warum genau ein blau? Hm. Das ist, by the way, ist Mal endlich mal eine Farbe hier. Weil das Spiel gibt es nur Farbe. Das ist nämlich ein Game Boy Color Spiel. Yay. Die ersten Teile waren auf dem Game Boy. jetzt ja, habe ich verkackt. Hast also noch neben no, jetzt habe ich's nicht gemacht. Sorry. Ach, fast 600 Punkte. Das ist ja voll krass. Oh, ich rausgehabe. So, was war Classic nochmal? Stimmt, bei Classic spielen wir diesen Wolf und dann muss die ganzen äh, Hühnereier klauen. Und ja, das ist ja auch alles in Farbe. Ich weiß nicht genau, was der Hunde oder was auch immer da oben macht. Aber oh, ja. Da, da oben, da dieser, der, der ganze Zeit rauskommt. Wow, wow, okay. Äh, ich wollte irgendwas sagen, genau. Die ersten beiden Teile waren ja in schwarz-weiß. Ich hätte ja auch ein Farbe anzeigen können, auf meinem Emulator aber... Äh, das wollte ich halt einfach nicht. Weil es klassischer ist. Aber hier dieses Spiel, das geht nicht in schwarz-weiß, deshalb lasse ich es einfach so. Aber ich habe ich weiß nicht, ich bin nicht so ein großer Fan, wenn man zum Beispiel irgendwelche... Gameboy Games oder irgendwelche Spiele, die halt an also Schwarz-Weiß sind, einfach in Farbe darstellt. Weißt du? Wisst ihr? Weißt du? Ja, als ob ich mit jemandem rede, direkt von Person zu Person, genau. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Ich finde das halt mehr. Ich finde es halt besser, wenn das halt so einen klassischen. So wie es halt ist, angezeigt wird. Oh, da habe ich ein Ei kaputt gemacht lassen, lassen. Vor allem, wie schnell können die auch Eier hier produzieren? Was sind das für krasse Hühner? Wow. <lacht> das Bild da oben, dieses Missbild, das sieht sehr komisch aus, aber man war ich bin hin. Ich bin bald immer auf Hard, weil das geht viel schneller, als wenn ich jetzt warten müsste mit äh, Easy, weil Easy, da da, würden, da könnte ich die Folge eine Stunde lang machen, weil das ist viel zu easy halt. Aber ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich muss sogar Easy mal machen. Für 100%. Ich weiß jeden Fall wir der Leistung machen, aber sonst ist es ja etwas langweilig. Wenn die es nicht langweilig finden, dann könnt ihr wieder stream Stream vorbeischauen. Oder wenn ihr es verpasst habt, dann habe ich es irgendwo in der Playlist, dann könnt ihr es einfach angucken. Also halt, äh, ja im Nachhinein angucken, den Stream. So schlimm ist es jetzt auch wieder nicht, finde ich. Wow, ach komm, da war doch überall was los. Hab ich noch eine Chance? Wow, eine Chance habe ich noch. Das kommt zuerst. Na nee, kommt nicht Puh. oh man das hier ist jetzt doch nicht so cool für mich glaube ich nom nom nom nom okay biip, biip. kommt schon jetzt behalte ich mal ich kriege auf nur einen einzigen punkt und es kommt noch nur so wenig runter so sag geht das andere viel viel schneller auf jeden Fall. Puh, wow, den habe ich ja fast vergessen. Da oben, da oben kommt einer. Okay. Okay, ja gut. Äh, ich weiß nicht mal, warum es überhaupt einen Wolf hier gibt. Oh ja, der Wolf ist gut, cool, glaube ich. You can make up for a miss when you reach 200 and 500 points. In the upper left window, you only get bald. Warte, was? Aha. Also, ich kann einen äh, Fehler wegmachen. Also, ich kann halt ein Leben holen, wenn ich 200 und 500 Punkte erreiche. Weil eine Henne oben links im ähm, Fenster erscheint. Ich kann man nur so einen halben. So wie vorhin? Ah, okay. hm. wusste ich nicht, interessant. So, als nächstes haben wir hier Greenhouse. was haben wir glaube ich, oder? War das nicht? Ich glaube Greenhouse war das, was wir noch nicht irgendwo gesehen haben. Also was komplett Neues. Hier haben wir einen Fly Guy und einen Affen. Okay. Stop the insects from getting to the flowers. Also eat as many watermelons as you can. Genau, das ist sehr komisch, Greenhouse. Ich mache es mal wir spielen Yoshi, diesmal ist er in dieser Farbe. Ich bewege mich mit den Pfeiltasten. Ich muss da oben immer wieder mit den Melonen ähm, die Flygeist killen und hier unten den Affen killen. Wenn die versuchen hier an dieses äh, Obst, Gemüse, was auch immer das ist, anzukommen. Das Ding ist halt nur, die Flygeist, die bewegen sich, diesen, die kommen sehr, sehr schnell. Die kommen sehr, sehr oft. Der Affe, der bleibt immer da. Also der, der, wenn wir zu ihnen kommen, dann, dann hat er keinen Bock, sich zu bewegen. Müssen immer weg von dem Affen. Dann bewegt er sich. Dann müssen wir auch immer schön Wassermilon einsammeln, sonst haben wir nicht mehr genug. Und ähm. Ähm, ja, tut mir leid, was gerade passiert ist. Mein, mein, mein. OBS dachte ich so, nö, ich hab keinen Bock mehr aufzunehmen. Zum Glück habe ich das fünf Sekunden direkt danach ja noch gecheckt. Sonst wäre die Folge vielleicht verkackt worden. Aber auf jeden Fall. Was ich noch sagen wollte. Wow war, das, dass äh, man, es mich nervt, dass man immer wieder A drücken muss. Also man muss halt in die Nähe zu denen kommen. Wenn man A drückt, dann schießt man halt. Ja, wenn ich jetzt hier bleibe... Hm, normalerweise bewegt sich dann der Affe nicht. Oder halt selten. Oder halt gar nicht. Oder kaum. Nein, nein. Wow, war das knapp. Nein, der Affe, der Affe, der Affe, der Affe. Oh, sorry. Ich habe ich hab wegen dieser OBS-Aufnahme jetzt irgendwie Kacke gemacht. Tut mir leid. Äh, live, genau. Tut mir leid. Also man muss einfach hier Nähe sein. Und einfach A drücken. Hier, zack. A drücken. Aber da treffe ich ihn nicht. Aber hier kann Yoshi treffen. Aber ab. Ich hab doch. Ich hab doch geschafft. Ah, ich hatte keine Melone mehr. Ich hab keine Melone mehr. Ich kann nicht Doch. Hä? Doch. Was? Hab, die wird doch nicht mehr angezeigt oder nicht? Nee? Da jetzt wird angezeigt an? an oh, ich hab ein One-Up oder so bekommen. Also eigentlich bin ich nicht so kacke in dem Game. <lacht> Sorry. Okay, eigentlich bewegen sich die Affen gar nicht. Wenn ich bei denen in der Nähe bin. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich ja so einen falsch gecheckt. Ja, okay, anscheinend war es doch nicht so. Sorry. Ich dachte, das wäre so. Anscheinend glaube ich mal wieder scheiße. Sorry. Mein Gesang ist scheiße. Das hat wirklich lieber damit aufhören. Oh, wie viele Watermelons wir haben. Power. Ach so, jetzt weiß ich, warum die da bleiben. Wenn ich die versuche, da abzuschießen, obwohl die noch Dings, dann Dings sind. Nein. Wenn ich die versuche abzuschießen, aber die sind halt so geschützt von dieser, von, von dem Ding da. Dann, dann, ja, dann nehme ich außen aus und bleiben noch stehen. Okay, so. You can only hit a the monkey at the bottom of the rope. Ja, da steht's nochmal. Dushy gets powered up briefly after eating 10 watermelons. It is many as Ach, der kriegt so einen kleinen Power-up-Boost -Bo mit 10 watermelons. Was ist denn los? Okay, wusste ich nicht. Was jetzt passiert? Ich, hm? ich wollte... Ich ja. Okay. So, das hier, den kennt ihr vielleicht, den Typen hier aus, äh, Smash Bros, In Ultimate hat dieser Game of Watch jetzt auch so aus, wenn er diese Attacke macht. Hier, das ist so ein kleiner Garten. Was ist jetzt passiert? Hä? Okay, ich weiß ja nicht, warum ich jetzt Leben verloren habe. Aber hier kommen überall Insekten. Hier oben, im Haus, kommen die ganze Zeit Insekten. Die wollen wir wegmachen. Und hier unten im Garten, kommen die ganze Zeit Spinnen. Aber wir wollen natürlich keine Spinnen haben. Und man müsste die mehrmals abschießen. Einmal abschießen, dann gehen die ganz kurz weg. Und ein paar Mal abschießen, dann sterben die manchmal. Und ja, das ist das ganze Spiel. Da muss die halt absprühen mit diesem Spray. Der Typ erinnert mich auch irgendwie an dieses eine Donkey Kong 3. Wir wissen wir, was ich meine, dieses Arcade-Game. Habe ich auch mal schon mal ein Video dazu gemacht und ist auch gerne mal geben, so, das ist ganz cooles gewesen. Äh, ja, wie auch immer. Ich mag das Spiel eigentlich, hier dieses Minigame. Ich will nicht, nicht unbedingt sagen, ich mag das mehr als das andere, aber... Ich mag das mehr als das andere. <lacht> Keine Ahnung. Aber das ist mehr intens. Also das hier ist halt, ah, ich weiß nicht, ich finde das einfach cooler irgendwie. Das andere ist natürlich auch cool, aber das ist einfach ein bisschen cooler. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das in den anderen folgen mal gesagt habe, aber mich würde auf jeden Fall interessieren, was ihr so äh, als euer Favorite Minigame in diesem, in dieser, in dieser Gallery findet oder in den anderen Galleries. Weiß nicht, könnt ihr in Kommentar in den anderen Videos schreiben. Also würde mich auf jeden Fall interessieren. Jeder hat so sein eigenes Favorite Minigame. So. Wow, der wollte gerade abhauen. Ist aber hier nicht weg. Ah, ich glaube, Profi. Ja, oder? W Wann kriege ich welche. Wann kriege ich wie viele Punkte? Das, das muss ich noch herausfinden. Das weiß ich gerade auch nicht genau. Der Nächste. Wo kommen die eigentlich alle? Also hier oben zumindest. Hier, klar, hier sind Spinnennetze. Da leben halt mega viele anscheinend. Aber hier, es sieht aus wie so ein Topf, wo die rauskommen. Sag mal kommen wir aus dem Topf raus. Ich meine, klar, das Videospiel muss keine Logik haben. Aber ich hinterfrage das trotzdem, okay? <lacht> ab. Und du haust auch ab. Die spam mal über die A-Taste, weil die da sind. Oh! Oh, das wusste ich gar nicht. Warte, was? Ist das in den anderen Games auch so gewesen? Man konnte B drücken und dann sieht man die andere Ansicht? Okay, falls das so ist, dann werde ich es auf jeden Fall in den Livestreams mal ähm, nachholen. Aber das wusste ich gar nicht. Das ist echt mega cool zu wissen, weil das sieht echt nice aus so. Aber ich werde es wieder zurückwechseln. Komme ich so, bin ich? Oder komm ich so besser Ich weiß es nicht. Dann lag, dann lag kurz das Spiel irgendwie. Aber das ist halt gewollt, dass es kurz lag. Warum ist jetzt nichts los? Doch Das kommt die ganzen... weg ah, mit, mit euch. Lala, job. Lala. Hau ab. Hau du auch ab. Gut finde. Also, ich weiß nicht. Das könnte man zwar auch als Spielmechanik in diesem Spiel einbauen, aber ich finde es persönlich besser, dass man nicht die ganze Zeit irgendwie dieses, dieses Puste-Ding aufladen muss oder so Müll. Wäre ja blöd, wenn man die ganze Zeit hier zum Beispiel nach unten gehen müssen und dann muss hier kurz stehen bleiben, um es aufzuladen oder ganz kurz stehen bleiben zum Aufladen. Ich würde mehr schwierigkeit machen, klar, aber dann wäre das Spiel nicht ganz so spaßig, wie es jetzt ist, finde ich. So, also machen wir so, weil das ist die normale Sicht. Ich würde sagen, das lassen wir auch die ganze Zeit so. Aber es kann gut sein, dass es in den anderen Game Watch Gallery Games auch so war erzählen oder welcher auf jeden Fall Als so, überhaupt Bock auf die anderen Teile. Vielleicht seid ihr auch irgendwelche Leute, die gerade mein Kanal gekommen seid. Ihr wollt euch nur gucken, wie jemand dieses Spiel halt spielt. Obwohl ich in diesem Video das ganze Spiel nicht durchspiele. Vielleicht wollt ihr es einfach nur gucken, wie das so aussieht, das Spiel, weiß es nicht kennt, aber wenn jemand darüber geredet hat. Dann äh, hi. Ob ich schönen Tag in der Süd. Aber anders kann ich mich vorstellen, warum man das Video das gucken sollte. Außer halt, man guckt halt meine Videos. Keine Ahnung, nee, äh, keine Ahnung. So, ab du! Das ist doch voll langweilig irgendwie. Ich, ich verschwende die Folge hier hiermit, dass ich die ganze Zeit 1 1 Games spiele Ich bin auch mega gut im Game gerade. Aber ist auch keine Gefahr irgendwie gerade. Es passiert einfach nichts. Aber ich glaube, ich bringe mich jetzt extra mal um. Weil es hört dann, dann doch langsam langweilig, ehrlich. Verzählt ja er einfach nichts, ist ja immer das gleiche. Komm ich war bis 300, wenn bis 300 irgendwas krasses passiert, dann höre ich auf. ja man muss sie immer wieder wegschubsen und dann irgendwann sterben die... Ja, ja, genau, so funktioniert das. Mach ab. Okay. Oh nein, ich wollte nicht wechseln, nein! Verdammt! Ah! <lacht> Komm, wechseln wir mal kurz, ein wenig. Ach so, war das so eine Pflanze sein oder was ist das? Oh. Ja, ich habe jetzt 300 Punkte. Dann haben wir jetzt mal auf. Yeah! A new building is constructed in Gallery Corner. Let's go see it. Was? Ein Spiel. Hab ich nur Spiel freigeschaltet? Gallery corner, oh, this is the Or the galleries here. Oh! Whoa what? Music room? In the music room you can check the tune and notes used in the game. The number of tunes available to listen to increase uh, to increase each time. I meant the English heute ist auch richtig geil auf jeden Fall. Yeah, man! Okay, lass wir das. <lacht> okay, weiter geht's mit... Mario... Bli nee, warte. Turtle Bridge. Genau, Turtle Bridge! Ich fordere, ich fordere Turtle Bridge, das nächste. So, kurz warten. Hier sind wir! Toad, Hilfe wo ich hin? Das ist so ein riesengroßen Backpack-Rucksack. Rucksack-Backpack. Ich bin ein kleiner Toad und weiß nicht, wo ich hin soll. So, was macht Peach? Die warten also. da Lacht ihn aus. Okay, cool. Turtle bitch. Get a packet from the man on the island to the left. And pass it to the man on the island to the right. Then return to the first island. Don't fall into the sea. Ja, was man hier einfach machen muss, ist postbote spielen. Maris, hier gibt einen Pilz. Hier kann man fünf Punkte sammeln, sehr, sehr viele Punkte sammeln. Und dann einfach hier Peach geben. Wow. Wir stehen ja auf diesen auf diesen Wingull gegnern aus Yoshis Island, wie ich gerade den Namen vergessen habe. Tut mir leid. Ähm, ich rate euch immer wieder hier mal so äh, die Münzen zu graben. Man muss aufpassen. Weil die die Vögel, die denken sich so. Wow, man kann ja auch nicht ewig dann stehen bleiben. habe ich noch gemerkt. Also. Die Vögel, die haben nämlich bock gerne mal so pieksen und dann pieksen die auf dem Balance, wenn man gerade in dem Moment drauf steht so wie ich jetzt. Und dann fällt man runter und dann müssen die neuen Postboden einstellen. Die haben nur drei verschiedene und wir haben gleich mal einen verloren. Ach geil. Na komm, Machen wir mal also mal von vorne. Aber ich kann euch wirklich nur raten, die ganze diese Münzen hier mitzunehmen. Aber immer wieder hin, irgendwo hinzuhopfen. Komm jetzt, mach mal, mach mal diesen Block wieder hin. Nein, oh, ich hatte keinen Bock, ich muss ihn mal abgeben. Na, jetzt, bin ich wieder. okay. So. Immer in Bewegung bleiben, Leute. Immer in Bewegung bleiben. Aber so doch nicht. Okay, go. Eigentlich bin ich mega gut in dem Game. Also jetzt no joke. Eigentlich bin ich richtig gut in dem Spiel, aber gerade nicht. Ich kann auch A drücken. Oder A drücken zum Vorgehen und B drücken zum halt nicht Vorgehen. Komm, ich bring mich kurz um. Ich bin da richtig kacke. Warum bin ich so kacke? Ich bin normalerweise nie so kacke in dem Game. Ich habe vorhin richtig viele Punkte ge geschafft. Und ich hatte da gar keine Probleme mit den ganzen Luftballons! Mann, Toad. Nein, was mach ich denn? Nein, genau das wollte ich eben nicht. Jetzt habe ich nämlich ein paar Punkte einfach da fliegen dann. Schitter, weil die schweben dann in der Luft die Punkte. Immer in Bewegung bleiben. Immer. Man kann auch hier immer nach oben oben hüpfen. Hab kein Problem. Jetzt noch da schnell, zack, zack, zack, zack. Wofür so, aufs auf, auf? Okay, okay. Hier kann man immer stehen bleiben, soweit ich weiß. Das juckt machen nicht. Aber wenn man dann weggeht von dort, dann äh, hat man auch keinen Bock mehr. Oh, kack, das mache ich nicht. Warum habe ich jetzt so lange gewartet? Jetzt kriegt ich nicht mehr hin. Nein. okay. Egal. mache gibt mir einen neuen Pilz. Ich heute irgendwie ziemlich Bock, äh, Pilze zu verkaufen oder so. Warum, warum auch immer. Weiß es nicht, müsst ihr mich nicht fragen. Könnt ihr mich nicht fragen, Mann? Ja, ich also hatte vorhin, als ich getestet habe, irgendwie 200 Punkte oder so geknackt. Aber die Speicherheit habe ich natürlich viele gelöscht. Also halt ein Save-Set gemacht, direkt am Anfang, als ich die rumgeholt habe. Und das ist für mich neu neues Speicherland, aber ich nicht weiß nicht, wie man solche Spiele wieder die Speicherheit löschen Ja. Können, ja. Und, na, passt. Äh, <lacht> oh, okay, okay. Ich habe das, okay? 200 Punkte mindestens, mindestens 20 Punkte. Dann, sonst bin ich nicht zufrieden. Okay, go. Jetzt gehen wir in Yoshi. -Ei. Ich weiß nicht, ob das mehr Punkte bringt. Kann sein, dass es mehr Punkte bringt. Wir können ja mal gucken, wie viele Punkte das bringt, wenn man so, einen Pilze, so ein Pilz oder so Yoshi -Ei abgibt. Oder ob das einfach nur jetzt Designtechnisch anders ist, weil ich halt so jetzt schon bin. Mmh, kann natürlich auch sein. Aber ich kann nicht. Doch, so, ich kann ewig lange auf dem auf den Winkel draufstehen, aber... Was war das jetzt? Na naja, egal, ich habe 200 Punkte be bekommen, habt ihr ja, natürlich alle gesehen, ne? Ne? Ja, genau. <lacht> Take the package from Mario to Peach. Collect as many coins as you can. Watch out. The floating island falls away. Stay too long. Ja, das habe ich auch gewählt. Ja. Einer meiner Lieblingsspiele hier in diesem Game. Und no, Classic Mode, der ist jetzt äh, simpler gestaltet, aber ist wenig komplizierter zu verstehen, finde ich. So, man kann hier so bis zu drei Waren mitnehmen. Das war aber, glaube ich, etwas langsamer. Habe ich zumindest das Gefühl, so. Man kann hier einmal irgendwo hingehen. Zack. Aber, seht ihr da? Die Schildkröten, ja haben Bock auf Fische. So, geben wir mal hier die Ladung. Ich bin mir nicht genau sicher, wie das funktioniert, aber ungefähr so soll das funktionieren. Jetzt muss ich ja kurz hier warten, weil da will die Fisch essen, genau. Und jetzt kann ich drauf, wenn der den Fisch gegessen hat. So, jetzt kommen wir wieder hoch. Und jetzt wieder dahin, genau. Ich mag das aber nicht, das sieht richtig laggy aus und ich kann das nicht richtig steuern. Also die Steuerung hier ist, bin ich blöd. Einmal nach rechts drücken, dann... Oh nein, das ist echt nicht, das ist echt nicht cool, die Steuerung hier. Oder halt das Design mag ich echt nicht. Hm? Ah, Jetzt ist er da. Warum wollte ich mir vor nichts geben? Hä? Ich war doch noch da oben in der Luft. Hab was gegrabt. Was wollt ihr denn? So, ich spam aber immer gerne mal hier, wenn ich die Tasten versuche, noch so schnell wie möglich einzukommen. Ne, dieses Minigame mag ich nicht. Das gebe ich eigentlich immer durch. Ja. Na, ah, mag ich nie. Bin nicht so cool. In easy mode, few fish come to the middle row. Erase miss. It's too... Ja, 250 Punkte. 250 Punkte. Kann yeah. man das nochmal wegmachen. So, ich gehe mal ganz kurz nochmal hier rein. weil ich jetzt doch nochmal... Äh, na ja, komm, nee, egal, lass ich das. Ich wollte eigentlich nochmal 200 Punkte machen, aber... Nee, komm, ich lange euch da... Ich wange wir wang euch nur damit. Kann ich mal reden, wie ich bin... Wie Hier immer? Als nächstes kommt Mario Blues. Und dann sehen wir Mario und Louis. Nein, warte, das ist Wario. Mit nem Was ist das? Sieht aus wie so ein gedrückter P-Switch. Und jetzt placket der. Soll das ein Frisbee darstellen? Warum ist er Wario? Warum ist er auch ein nein, Egal. <lacht> Move packages along the conveyor belt and load them onto the truck. If you drop the package, you crush it to win. Ja, äh, wie auch immer, in diesem Game mit mit den Falten äh, nach oben und mit unten und links, rechts steuere ich Luigi mit äh, A und B steuere ich Mario mit A, kann ich mit Mario hochgehen und mit B mit Mario nach unten gehen. Zur Seite weiß ich nicht, ob das es kann. Wow. Dieses Minigame ist etwas komisch. Man muss jetzt hier nämlich äh, in der Factory arbeiten, weil bauen sonst, sonst die, die, die Schädel... Macht oder so, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es dieses Minigame auch in einem echten Game Watch gab. Aber halt nicht mit dieser... mit diesen Farben. Das weiß ich auf jeden Fall. Nein, das... Nein, ich verstehe... Die Steuerung ist kacke. Wisst ihr warum? Normalerweise sind die Knöpfe ja immer auf der linken... Also, nein, warte. Nein, warte, das ist ja nur bei mir jetzt so. Oh, sorry. Aber bei mir ist es jetzt so, dass ich das genau andersrum habe Ich muss, wenn ich jetzt hier links mit meiner linken Steuerung oder mit A und B, das ist bei mir auf der linken Seite, das ist nur. Da schau ich Mario. Ja. Also müsste ich eigentlich irgendwie das. Nein! Es ist so schwer ist es mir die Game jetzt auch nicht. durch ich lass mich ganz verwirren. Leider. Mario nach oben. Luigi nach oben. Mario geht nach oben. Luigi nach oben. Mario B? Mit B drücken? Oh, lol. Oh, wir geben es Mario Jetzt haben wir dann einen Stern. Warte, was? <lacht> Vielleicht merkt man, ich habe den Modus nicht ganz richtig gespielt. Wow, ist das weird hier. Okay. Okay. Jetzt schau. Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! So machen wir wieder unten. Nächste Li La Li Lieferung. Aus Dragon Light. fertigstellen. So wir kriegen hier. Aus also, der Röhre kommt irgendwas raus. Irgendeine Torte oder was auch immer das sein soll. Dann tun wir das hier in die Maschine rein. Da wird da immer, immer mehr Kirchen drauf gepackt. Und dann wird eingepackt. Oder wieso? so verstehe ich das halt? Das Avario, so, bist du jetzt so glücklich? Zufrieden? Immer noch nicht. Er will immer noch mehr. Bruder, was macht das ja eigentlich? Ich weiß ehrlich nicht, was das ja eigentlich macht. Weil einer von euch weiß, was die Schalter machen. Dann könntest es mir da gerne mal sagen. Nein, die Steuerung. Ich könnte das nicht so machen. <lacht> oh, so, da das. Ja, nimm. Jetzt haben wir zwei Stände da oben. Okay. So, zack. Ah, geht nach nein Mario geht nach unten ja gut <lacht> you get a star each time you fill up the truck get five stars and a bonus Achso, so mit fünf sternen kriegen wir einen bonus oder so äh wenn wir äh, get a miss before collecting 5 ach so okay wenn wir alles richtig machen und wir kriegen fünf Sterne dann kriegen wir glaube ich so einen punktbonus wenn wir aber irgendwo einen miss haben oder halt einen Fehler gemacht haben 5 Sterne haben dann ist der da Fehler weg. Ja, alles. So im Classic Mode ist es genau das gleiche. Ja, ist es das gleiche, ist es genau das gleiche, nur halt mit schlechterer Grafik. Es <lacht> ist jetzt nur no Joke, ist aber wirklich das gleiche hier. Erwartet ja, ihr nichts krasses? <lacht> Spannendes Gameplay. Yay. Ich finde auf jeden Fall die andere Version besser, weil die ist tot langweilig. Ich bin jetzt nur so schlecht, weil ich mit der Steuerung nicht kann. Ich, glaub, ich muss auf jeden Fall mehr nicht mehr das Spiel spielen. Und dann werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge, kann man schon, sogar schon fast sagen, ähm, das Ganze hier weitermachen und besser machen als vorher. Ach so, warte, da war ja was. Sorry, Boss. Sorry, bitte schlag mich nicht. Aua. Das hat wirklich so aus, als würde der Boss mich schlagen warum oh, sehen wir so komisch aus fragen über fragen die werden nie geklärt niemals oder so bieb bieb bieb bieb bieb komm ich will mal nicht vor bieb bieb bieb bieb bieb bieb bieb bieb Achso, warte. Achso, warte. Oh, Kacke, jetzt habe ich mich da... Ja, sorry, Boss, bitte. Aua, aua. Schimpf doch nicht so mit mir. Es tut so weh. So, zack. So, das ist, glaube ich, Pagen. Ähnlich. E Nein, das ist der falsche. Genau so so also diese komisch geformten Kuchen oder was auch immer das darstellen soll, die müssen natürlich... kommen nicht von alleine irgendwie, ne? Und Zack! So, ab da auf! Jo, die Lieferung ist fertig! ja ab, ne? Jo, Bro, komm mal ab, du! Nein, da unten war doch was! Nein, Post, mir leid ah Ja, das war das Game, super. 300 Points wird einen Mist wegmachen. Wenn du 300... Punkte vorne misshast, äh, wird die Punktzahl verdoppelt? Was verdoppelt? Oha, das ist krass. Aber das ist auch schwer dafür. Okay. So, das letzte, Spiel, was wir uns angucken werden, das Donkey Kong Junior. Tut mir leid, falls ich in Manstand wirklich kacke bin heute. Tut mir leid. So, da haben wir jetzt äh, Donkey Kong Junior, der richtig auf. Und das ist Donkey Kong, okay. der richtig auf Drugs ist. Ja, wie. Spiel ist auch nicht komisch. Gerne, key to open DK's Cage. Jump or use the. Ivy? dodge Enemies Ivy? ihr die, die Früchte oder was? Keine Ahnung. So, auf jeden Fall ist das wie Donkey Kong Junior. Wir hatten ja letztens mal Donkey Kong, glaube ich, gehabt oder so. Das habe ich ja nicht ganz verstanden, was das in sowas was zu tun hat. Aber das hier ist richtig cool, muss ich zugeben. Ja? Also, entweder man springt mit A oder man nach oben. Ich glaube, ich fühle jetzt auch erstmal nach oben. Man kann auf die Gummis rausspringen, so habe ich einen Schlüssel gehabt, dann kann ich hier drauf gehen und dann BAM Ein Teil seines Cage ist jetzt kaputt, ein Teil seines Cage ist jetzt down Oh verdammt, da wollte ich, da wollte ich jetzt durchrushen, da wollte ich jetzt unbedingt durchrushen, sorry Hör was? Ja, dann kann ich mich auch umbringen gehen, ehrlich So, aber wie das funktioniert, zack, so, zack, zack, ihr kennt ja Donkey Kong June, glaube ich So, hier sind die Ranken, kann da kann er drauf klettern, zack, wir kann auf Gummis rausspringen also, was ich cool finde, so, jetzt schnell drauf, bevor diese Plattform anfängt zu drehen. Dann bleiben wir nicht runterfliegen und dann können wir gar nichts mehr machen für Zeitskunden. Sekunden. So, ab, Goomba. So, jetzt schnell? Ja, so, wir haben jetzt zwei Teile des Käfigs offen. Okay. So, jetzt wir drei Teile. Ja, das erste Level ist ganz kurz, nicht schwer. Easy eigentlich. Wow, wow, wow, wow, Krass, wie schnell, wie schnell ich bin. So, die haben wir befreit, aber Mario will immer noch mehr. So, da ist das nächste Schlüssel. Zack, den haben wir. Und das ist, funktioniert nämlich anders, denn. Ach, wir müssen nämlich hier. abwarten, bis die möbel halten Im Vordergrund ist. Wenn sie dann im Vordergrund ist, so wie jetzt, müssen wir drauf springen, um den Schlüssel da reinzupacken. Ich glaube, check wie ich meine ja? Jetzt! Bam! Genau! Danke, Bingo. Wow! Oh man, ich hatte durchwaschen Meine Haare. Nein! Als ob, wie kommt der, wie schnell kommt der denn, wie? Dann muss ich das so machen. Ja, okay. Ja! Ich mag das Minispiel sehr. Am Anfang habe ich nicht ganz verstanden, wie man sieht. Ja, jetzt wollte ich nur ganz schnell durchschwatschen. Sorry. Naja, am Anfang habe ich das Game am Anfang nicht ganz verstanden. Warum kommt jetzt eigentlich cool? Beliebt. Das ist die Phase, egal. Aber jetzt wo ich verstanden habe, mag ich es. Das ist ganz cool. Ich weiß nicht genau, wie viele Stages oder Minigames oder als halt Puzzle dieses Minigame hat. Ja. Wow. Äh, deshalb kann ich noch nicht alle zeigen. Ich werde aber so viel. Ich glaube, die ersten drei werde ich noch nicht zeigen. Also, ich werde das mal nicht nur das dritte zeigen, weil das habe ich auch noch von erreicht. Weiß ich, ist vielleicht das vierte schon das letzte? Kann gut sein. Ob ich es erreicht werde, wahrscheinlich ja nicht. Ah, genau das meinte ich mit der drehenden Plattform. Ich dachte, ich wäre noch schnell genug, aber nein. Nein, nein, wow. Wow, Ja, jetzt kann ich nichts mehr machen. Komm, das kann doch nicht da sein. Das Spiel ist nicht so schwer. Man kann auch gedrückt halten, die Taste. meine Taste, wo man halt drin geben will. Aber ich spam die Taste lieber, ehrlich gesagt. Wo jetzt kann ich mal, auf versuchen, ich versuche, mit gedrückt zu halten. So schlecht ist es auch wieder nicht. Oh! Ist, glaub ich glaube ich so verschwinden, kann das sein. Wow, dieser Kugelwille hat mich gerade richtig erschrocken. Komm mal ab, du. Wie der. Niemand braucht der. Ja, okay, das erste haben wir geschafft mal wieder. Ich weiß ich genau, wie das entschieden wird, wann man Punkte bekommt. Das kann ich jetzt ehrlich, ehrlich gesagt nicht sagen, oh, ja. Jetzt. Ja, okay. So da war ich noch ganz kurz ein wenig ruhig, sorry. So, aber jetzt. Wow, was ein Skill! Jetzt kommen wir die coolen Videos kommen wieder auf mich, oder? Mmmh, hm, schade. Ja man! Ausgenutzt! Ehre ja, ausgenutzt! Okay, sorry! Der ja, Cool ich muss auch irgendwo meinen Videos vorhanden sein, wie immer. Jetzt. Ja, jetzt haben wir das auch geschafft. Nicht wirklich schwer, zumindest kenne ich es ja schon, deshalb ist es für mich nicht so schwer. So, dritte, dritter Ort hier auf jeden Fall. Äh, der hier ist ein wenig schwieriger. Edit mehr dem ersten, aber ist anders. Und die Wolken, die flackern immer so, wenn man da nicht drauf kann. Wow. Ich lasse mich trotzdem davon reinlegen. Gut. Jetzt aber. Ja mann, läuft. Dann mach die Kugel die auspassen. Weil die wollen wir natürlich nicht berühren. Ist ja klar, wow. Jetzt. Schlüssel holen und rauf da, yeah! Oha, ich bin ja gerade gut. Impressive. Jetzt. Wow! Oha! Ich bin da noch nicht so weit gekommen. Schaffen wir das vielleicht durch? bist du wieder beim ersten Minigame landen, schätze ich mal? Ja, ich, ich vermute mal, wenn ich es schaffe. Da habe ich jetzt Mist bekommen, weil ich wurde gecornert von beiden. Also da war jetzt mal auf einmal, jetzt schon wieder. Hör was? Oh, die können da auch runter... Oh, gosh, das wusste ich nicht. Oh, ist das Kage. Oh, ist das Kage Nein. Nein, nein. wir schaffen. Jetzt bin ich in Ruhe, ich will schaffen. Oh. Wow, yes, man! So, ich schätze mal... Ja, okay, es gibt nur drei Level. Alles klar, dann schade mal wieder hier, aber ist jetzt wahrscheinlich etwas schwieriger. Ja, okay, dann bist du auf jeden Fall bescheid, dann konnte ich jetzt zumindest nochmal mal was hundertprozentiges zeigen. Ach komm, ich dachte das... Ist das jetzt aber. Das Leben! Yeah. Jetzt ist eben eh wieder weg. Wow, war das knapp. Hä, was? Wie habe ich, hab ich denn jetzt tot geklettert oder was? Was? Okay, ja, die Folge ist jetzt schon mehr als 30 Minuten. Hat die Folge ist 40 Minuten? What? Ich habe noch nie für eine Folge 40 Minuten gebraucht, oder? Wenn er erste 40 Minuten Folge, oh. geil. Ja, aber das ist ja auch zu erwarten. Ich schätze auch mal, dass die Game Advance Folge, also die ja, der letzte Teil, der fünfte Teil, dass die Folge dann auch so 45, 50 Minuten dauern wird. Ja. Ich will noch mal so lange weiter, bis ich verreck. Oder bis ich noch mal jetzt noch mal durch habe, das ja das nächste Level. Oder halt bis ich verreck. Ja. Fuck, ich hab noch ein Leben, merke ich gerade. Das, das hab ich da unten links nicht gesehen. Genau, dance in die Richtung. So, ein Apfel. Dankeschön. Nehme ich gern an. Ja, yeah, man. Wow. Kacke. Jetzt. Yes. Nein, was mach ich denn? Okay, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Äh, open the kids cage as quick as you can. The quicker you open the cage, the more Punkte you earn. Äh get the key and find a secret way to make this Okay, ja, wie mal. Das sagt nur für die Dummen, die es nicht gecheckt haben, dass man den Key einsammeln muss, wie das geht. Halt stopp! Da habe ich doch tatsächlich noch einen ernst vergessen, dass ich hier in Neukung Junior noch das Kla die Classic Version zeigen muss. Oh Gott. Aber die ist nicht wirklich für anders. Ich werde da ganz kurz noch reinpacken. Ähm, mit der Folge nicht allzu lang wird, die ist ja jetzt schon fast 45 Minuten lang. Jetzt wird die wahrscheinlich schon 45 Minuten mit diesem Game. -Game. So, aber was hier man machen muss, was man hier machen muss, soll ich mal kurz warten? Jetzt, na doch nicht. Äh, was man ja eigentlich machen muss, ist gleichzeitig springen und nach links drücken. Anscheinend keine Ahnung, warum es vorhin nicht funktioniert hat, aber hier oben seht ihr ja diesen Schlüssel. Und die sind klar Klapptraps, müssen wir einfach rüberspringen Dann muss man einfach auf die Seite gehen. So. Hochspringen. Hier muss man, by the way. Soweit ich weiß, hochspringen. Oh, Kacke. Ja, ich bin echt scheiße in dem Spiel. Ich will mal ganz kurz zeigen, damit die Folge jetzt nicht zu lang wird. Keine Ahnung, wie ich das vergessen habe. Vergessen konnte zu zeigen. Bam So. So, dann lass mich Ruhe jetzt. Nein, doch nicht. Ah. Aber ja, seht ihr ungefähr, wie das funktioniert. Denke ich mal. wenn du ganz kurz reinschmeißen. Nein, ich kann nicht sowas vergessen, lieber. Ah. Okay, mal noch mal Punkte, wenn man hier die Frucht trifft. Jetzt. Nein, doch nicht. Komm, man muss erstmal nach links. Ja, man muss erstmal links und dann genau in dem Moment, wo man... Also direkt danach muss man... Äh, A drücken. Ja. Eigentlich habe ich es geschafft, aber egal. Ja, ihr wisst äh, ja, wie es geht. Ja, Danke fürs Zuschauen. Ich will nicht nur lange über den heißen Brei herumreden. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung wirklich sehr freuen. Vielleicht sagt ihr auch anderen Leuten, yo, guckt ihr diesen Typ an, der spielt irgendwelche alten Spiele. Ist das nicht ein Cack? Guckt ihn mal an. Wäre ganz cool. Äh, ich hoffe, ihr bleibt auch dabei bei den, bei den nächsten Folgen von diesem Spiel oder der anderen Le Ableger. Und dann war es es für heute. Schönen Tag noch und ciao!